Die zentrale deutsche Fachbibliothek für Medizin und Lebenswissenschaften ist ZBMED in Köln und Bonn. ZBMED stellt mit Livivo ein großes Suchportal mit 67 Millionen Datensätzen zur Verfügung. Mit Livivo können wir kostenlos in die bibliographischen Daten von 50 Fachdatenquellen sowie zum Beispiel in den jeweiligen Abstracts suchen. Livivo ist also eine Metadatenbank, denn auf die Volltexte können wir nur mit den entsprechenden Lizenzen zugreifen. Um die Lizenzen der Universitätsbibliothek Leipzig zu prüfen, klicken wir einfach auf UBL-Volltext. Für unsere Suchbegriffe werden automatisch Synonyme, Pluralformen, Abkürzungen und Übersetzungen mitgesucht. Wenn wir auf Nummer sicher gehen wollen, sollten wir diese aber per Hand eingeben. Leerzeichen werden dabei im Portal automatisch als bullshit Operator AND interpretiert. Trunkierungen werden mit dem Sternchen angegeben und Phrasen, also feste Wortgruppen, können in Anführungszeichen geschrieben werden. Literatur, die an der UB Leipzig nicht verfügbar oder lizenziert ist, kann häufig trotzdem digital genutzt werden. Dafür benötigen Sie eine kostenfreie Lesekarte von zbmed. Diesen Fernzugriff bestellen Sie einfach via E-Mail bei den KollegInnen.